Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Heute spielen wir wieder Sword Online Hollow Realization und zwar das DLC 3 Jener, der sich Gott angenähert hat. Oder Jener, der sich Gott annähert. Ich weiß nicht genau, welcher Titel es ist, aber das passt schon. Ich gucke ganz kurz, dass Twitch mein richtiges Spiel drin hat noch, das habe ich vergessen. Ja, wohl SAOHR. Das sieht gut aus. Perfekt. Also, äh kleine Erklärung, ich wollte es gestern streamen, danach hat mein PC nach 20 Minuten gefunden, er muss abschmieren. Nicht mal 20 Minuten, äh, deswegen heute ein zweiter Versuch, in dem ich die Aufnahme nicht aufnehme, sondern danach den Twitch-Stream runterlade und äh, hoffentlich funktioniert das. Äh, dann kann ich den nämlich benutzen und äh, runterschneiden für YouTube. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt, Da muss ich gucken, wie ich es mache. Ähm ich hoffe, mein PC schafft, das. Also ich glaube an dich, meine alte Kiste. Du bist nicht so alt eigentlich. Wie auch immer, äh, eben ich war schon drin. Ich habe das Spiel gestartet, ich habe für Twitch kurz was gezeigt. Wir werden jetzt das CLC starten. Äh, der neue Inhalt kann. Ah, jener, der Gott widersteht. Jener, der sich Gott annähert. Stimmt, äh, jener, der sich Gott annähert, ist von. Ähm... Wie ist der nochmal? High Rise Invasion, genau. Das sind die komischen Typen da mit Masken. Ähm, ja, da war ich tatsächlich gestern, hat es nicht gespeichert, habe ich Glück gehabt. Hey, ich habe Post. Das heißt, ich kann gestern eigentlich dasselbe Nummer machen wie gestern. Äh, sie ist von Straya, sie hat uns über das nächste Gebiet rausgefunden. Ich sollte zurück ins Gasthausen sehen, was los ist. Ähm, ich muss mich zuerst an die Steuerung gewöhnen. Ich bin gestern aus Versehen, äh, da lief gestern noch Lisbeth rum mit einer Quest. Und ich wollte eigentlich gestern mal hier hingucken. Und äh, wie ihr seht, ist dann ein Questmarker und ich habe vergessen, wie das funktioniert. Wenn ich da in diesen Kreis laufe, löse ich die Quest sofort aus. Das ist natürlich nicht das, was ich eigentlich will jetzt momentan. Angreiferverschmelzung, Tankverschmelzung. Wir lassen das mal. Ich komme da eh nicht mehr draus. Asna sucht ich. das können wir dann machen. Schau dich in einem Grillimwald um. Geh nochmal zum marseille wie wasserhöhlen Sprich mit Liz. Und wie ihr seht, es gibt end endlos viel zu tun. Und ich kriege das nicht hin. Die Skillung muss ich auch wieder ein bisschen eingucken. Ich weiß auch nicht mehr, was das ist genau. Das ist ein skill trius ich glaube. Ich glaube, das letzte Mal ist schon eine Zeit her. Ich kann das mal noch kurz nachgucken, äh, bevor ich hier direkt loslege. Aber danach geht es dann direkt ins Gasthaus und wir spielen mal die Story von DLC 3 los. Das wäre dann doch noch was, das ich eigentlich machen wollte. Bevor ich Normalerweise habe ich ja gesagt, mache ich zwei bis drei Sidequests, bevor wir in die Stories gehen. Heute dachte ich nur, ja, weil schon lange nicht mehr gespielt, gehen wir direkt in die Main Story rein und machen das später. Aber mal Fürst des Kalten Throns ist die letzte Folge doch. Da habe ich eine Stunde auf dem Boss eingekloppt und das ein bisschen geschnitten, das weiß ich noch. Das ist am 4.9.2018, also jetzt eineinhalb Jahre her und seitdem habe ich auch nicht mehr gespielt. Also ich hoffe, man kann mir verzeihen, wenn es nicht perfekt ist. Äh, ich gucke, dass ich die Synchro-Stimme noch ein bisschen hinkriege von den Charakteren, weil ich das alles nach vorlese. Wie immer. Und eben heute gibt es Online, nächste Woche mal gucken. Nicht jeden Tag. Und dann ist das irgendwo nochmal das DLC. Und dann irgendwann nächstes Wochenende werde ich dann mal äh, das Nonary Game 9 Hours, 9 Doors, 9 Pers Persons. 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors spielen. Aber ich bin jetzt zuerst mal stehen und wir gucken mal, wie Tier rumläuft. Das habe ich gestern nämlich erfahren durch die Sidequests, wie die nochmal heißen. Premiere und Tier habe ich vergessen. Mist! Also bin ich wirklich dazu da verdammt, allein durch diese Welt zu irren. Für immer. Ja, dann. Nach der Erschaffung Einkratz verschwand Tia und wir suchten sie. Wir suchten überall in der schwebenden Burg. Am Ende war ihr Versteck ganz offensichtlich. Sie hatte sich aus der maskierte NPC getarnt. Er war nicht wirklich im Versteck, wir haben es ja vermutet, aber naja. Das weiß ich sogar noch, stimmt. Die Erschaffung Aynkratz gebar eine Singularität, die ein neues Bewusstsein in Tia weckte, eines aus ihrer Zukunft. Und es war ein grausames Bewusstsein. Es sagte hier, sie würde niemals die Antworten finden, die sie so verzweifelt suchte. Dieses Bewusstsein aus der Zukunft beeinflusste nicht nur Tia, sondern auch Premiere. Es bedrohte die Existenz beider. Um sie zu retten, mussten wir Tia verfolgen und wir mussten die Singularität finden. Zum Glück gibt's ein Recap. Ja. Ah, jetzt. Eben für diese Session lasse ich es mal noch mit Sidequests. Vielleicht am Ende noch ein oder zwei. Mal schauen. Wie ich Lust habe. Nächstes Mal starten wir dann damit. Sind wir alle bereit? Ich habe jede Menge Tränke und Kristalle und meine Ausrüstung ist tipptopp. Ich bin bereit. Bereit oder nicht, jetzt geht's los. Der Autor, die Singularität ist, das ist keine normale Spielumgebung, oder? Diese ungewöhnliche Singularität hat einen Krank geformt. Ich rechne damit, dass sie einige Eigenheiten haben wird. Zum Beispiel verwirrende oder desorientierende Landschaften. Oder Monster, die dort nicht sein sollten. Wenn ich das so höre, Yui, will ich lieber nochmal in mein Inventar schauen. Ich auch, vielleicht sollte ich noch ein paar Tränke kaufen. Kommt schon, ihr beiden. ihr Macht euch zu viele Gedanken. Lass uns endlich gehen. Tia ist sicher schon auf dem Weg zu Sing... Tia ist... Oh, schon. Ich, ich meine immer Tia, also Tia... Ich habe das schon immer gemacht. Tia ist sich und auf dem Weg zur Singularität. Wir sollten ihr keinen so großen Vorsprung geben. Außerdem mache ich mir mehr Sorgen darüber, was Yui über die Entwickler gesagt hat. Ja, falls sie die Singularität entdecken, haben wir ein echtes Problem. Dann sollten wir die Singularität beheben und alle Daten löschen, die Tia manipulieren. Und somit wäre Tia auch gelöscht. Bevor das passiert, müssen wir das Problem selber lösen. In was für einen Schlamassel habe ich mich jetzt schon wieder reinziehen lassen? Sorry, Argo, aber deine Infos sind die einzigen, die wir über den Ort haben. Wir brauchen dich. Und ich dachte schon, du hättest mich auf ein Date eingeladen oder so. Was ein übler Trick. Du würdest doch lieber an einen Ort gehen, über den keiner etwas weiß, als auf so ein ödes Date, oder? Ach, das denkst du also von mir. Wobei ich schon zugeben muss, dass der neue Ort mich neugierig macht. Tia, machst du dir Sorgen um sie? Alle ihre Gedanken sind so traurig und schmerzerfüllt. Sie ist ganz allein. Deshalb wünschte ich, wir würden uns nahestehen. Dann wäre sie nicht mehr so einsam. Das würde Tia bestimmt gefallen. Also dann, auf zur Singularität. Premiere und Tia sind so gut wie gerettet. Ja, egal was vor uns liegt, mit euch allen an meiner Seite wird es ein Kinderspiel. Okay Leute, packen wir es an. Ich habe keine Ahnung wer in meinem Team ist. Mal schauen. Tia ist ganz allein. Der Grund dafür muss sein, dass sie niemandem vertraut. Und der Grund, aus dem sie niemandem vertraut, sind Dinge, die Spiele wie wir getan haben. Premiere ist nicht die einzige, die versuchen muss, sich Tia anzunähern. Wir müssen das alle ebenfalls. Wir sollten die Singularität, von der uns Tia berichtet hat, von den Riemannhügeln in den Stal stalvatus ruinen aus erreichen können. Sei vorsichtig, Daddy. Keine Angst, ich werde Tia retten. Alright. Bis jetzt sieht's gut aus. Ja, ist auch nicht mehr so laut wie letztes Mal, also vielleicht klappt's so. Äh, Nachrichten, Nachrichten, wo kriege ich schon wieder Nachrichten rein? Nein. Ich habe eine neue Nachricht, jetzt fängt es an. Fuck. <lacht> äh, Freunde, da war es. Jetzt muss ich den suchen. Na gut, da haben wir alle neue Nachrichten geschickt. Ja gut, ich könnte es mit denen allen mal treffen, aber ich ignoriere das wie immer. Irgendjemand Wichtiges dabei. Also nicht, dass das NPC ist einfach so... Hm. Aber es juckt mich gerade nicht. Okay, Asnar Silicon Leaf habe ich dabei. Ich glaube, das ist glaube ich ein gutes Team. Ähm... Fünf Freundschaft, sehr innig, sehr innig, sehr innig. Ja stimmt, mit denen hatte ich schon irgendwas was. Müssen wir mal gucken. Also, dann... Gehen wir doch mal. Kann ich so laufen? Stimmt, ich kann so laufen. Gehen wir mal raus. Gucken wir mal, was uns draußen erwartet. Nicht die Ego-Perspektive. Okay, da könnte ich jetzt Quests abgeben, aber das Blöde ist, dass mir da jemand im Weg umsteht. Ja, danke. So. Ich probiere gerade auf dem Handy den Stream kurz anzumachen. Ich guck mal kurz, ob es mit der Lautstärke geht. Ja, ich finde das passt. Ich denke, das geht. Also, äh, die Frage ist: Jetzt mache ich zuerst die Sidequest eigentlich nicht. Äh, das heißt, ich kann aber die nicht abgeben. Sinon hat irgendwas von mir gewollt. Da oben sehen wir es im Stern. Yuki auch. Lisbeth auch. Ich glaube, die wollen alle irgendwas. Achso, Lisbeth ist unterwegs, deswegen kann ich nicht bei Lisbeth selber schmieden. Ah doch, sie kommt trotzdem vorbei. Wir kommen nämlich Schmiede, wenn du... Ich guck mal, ob ich was upgraden kann. Schmiedeskills können nur mit einer Meisterleistung herrliche Arbeiten kreieren. Oh. Die Schmiederate ist nur 100%, die Erfolgsrate steigern, das Skills Gegenschein steigen und die Chance auf eine Meisterleistung. Werden alle während des Schmiedens verbesserten Paranater auf den höchsten Wert gesetzt? Erziele mehrere Meisterleistungen bei, Gegen bei selben Gegenstand, um Waffen mit extremer Macht herzustellen. Das ist gut. Die Effekte der Verschmelzung eines Sakraments mit einem... Das ist 7, guck mal links. Die zwei Waffen bei einer Schildnutzung wirken die Effekte. Wird ein Sakrament wenn alle... Alles klar, ich probiere das einfach mal. Kann ich was verstärken, was ich habe? Ich bin ausgemerkt, so wie es so aussieht. Und da fehlen mir Items. Ja gut, und meine Party habe ich jetzt keinen Bock zu suchen, um die Rüstung wegzunehmen. Machen wir dann später. Ähm, von den Hügeln. Ich glaube, ich kann von hier aus direkt auf die Karte zugreifen und porten. Von den Stalvatus-Ruinen komme ich rein. Von den Riman-Hügeln, genau. Ein Unglücksdynamo, Level Unbekannt. Äh, ich würde sagen, wir stürzen noch mal kurz rein. Ich muss mich einfach ganz kurz ein bisschen an das Spiel gewöhnen. Das heißt, ich kämpfe kurz ein, zwei Kämpfe. Äh, probiere meine Skillung ein bisschen durch. Ich habe das gestern mit einem kleinen, ganz, ganz kleinen Kampf gemacht, aber ich weiß nicht mehr wie genau. Das ist X, ich dachte ich habe einen Double Jump, aber in dem Fall nicht. Kreis macht gar nichts momentan. Vierk ist ein Angriff. Okay, so hole ich meine Waffen einfach raus. Okay, damit kann ich chargen. Das ist der Dash, okay. Äh, wahrscheinlich ist hier der Übergang. Da. Tia muss zur Singularität unterwegs sein. Folgen mir ihr. Mhm. Ah, also hier ist das neue Gebiet. Cool, jetzt haben wir zwei Gebiete so direkt nebeneinander. Ich erinnere mich noch an das alte. Ich hoffe, das funktioniert. Bitte. Jawohl. Ah gut, sonst wäre die Story gar nicht losgegangen. Dieser Ort gibt mir ein ungutes Gefühl. Das bedeutet, dass Yui's vermutlich wahrscheinlich richtig war. Vermutung wahrscheinlich richtig war. Die Singularität beschädigt die Daten dieses Gebiets. Hat aber irgendwie auch Stil. Wenn es nicht so perfekte Viereckchen wären, wären das, könnte das je nachdem noch echt cool aussehen. Seht ihr auch, was ich sehe? Ja, anscheinend hat Tia die Wappen, die sie gesammelt hat, benutzt, um das hier zu öffnen. Das bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich verstehe ja, warum sie die Singularität erreichen und ihre unerwünschte Zukunft zerstören will. Das Einzige, was sie je wollte, ist eine Zukunft, die ihr selbst gehört und voller Möglichkeiten ist. Welche Möglichkeiten das auch immer sein mögen. Aber sie ist mit uns schon so weit gekommen. Warum geht es jetzt plötzlich allein zur Singularität? Ich frage mich, ob etwas passiert ist, es ihre Pläne geändert hat. Tia war sehr beunruhigt, aber ich bin nicht dazu gekommen, sie nach dem Grund zu fragen. Was mir, auch, was mir sagt, dass sie immer noch in Panik ist, und auch noch ganz allein. Aber dafür sind wir da, wir können ihr helfen. Sie hat andere Leute aber immer auf Abstand gehalten. Ihr wart alle schon früh für mich da und habt mich unterstützt. Ich glaube, Tia hatte solche Unterstützung nicht. Naja, ihr Vaterfigur war Genesis, und der war, gelinde gesagt, nicht gerade ein vorbildlicher Bürger. Stimmt, er hatte die Angewohnheit, das Schlechte in den Menschen zum Vorschein zu bringen. Es ist zwingend erforderlich, dass ich mit Tia spreche. Ich muss ihr erklären, dass Beziehungen zu den anderen der Schlüssel zu einer hoffnungsvollen Zukunft mit vielen Optionen sind. Merke das für später. Erstmal müssen wir uns sputen und sie finden. Wir müssen ihr helfen, ihre unerwünschte Zukunft zu entkommen und ihr den Weg in eine bessere Zukunft zeigen. In der Tat, gehen wir. Okay Leute, macht euch bereit, in diesem komplett Gebiet komplett klarschiff zu machen. Alles klar, ja, man weiß nicht, wo die Singularität das nächste heißt, für Chaos sorgt. sehr vorsichtig und bringt hier sicher zurück. Natürlich, machen wir doch. Okay, hier kann ich rauf. Das ist geil. Äh, das sind Items zum Einsammeln, ich kann nicht an Items holen. Und dann aktivieren wir mal unseren Port. Nicht jetzt. Und wir müssen noch diese Tür da. Und da sind die ersten Beasts. Wow, war das heftig. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. War das die Eclipse? Ach du Scheiße. Ich charge mal kurz. Die Eclipse ist ja voll heftig. Mal kurz schauen. Ja, das ist die Eclipse. Ach du Fuck. Und ich schicke dafür drei 3 drei EP. Finde ich jetzt ein bisschen wenig, muss ich sagen. Weil ich mein. Die ist Level 72, wir sind Level 90. So unter Level sind wir, sind ja auch nicht. Wobei ich ja sagen muss, ich hätte erwartet, dass da mehr drauf ist. Chill, chill, chill. Okay. Also der Doppelzirkel ist ein Dash. Konnte ich nicht visieren irgendwie? Aha, das sind Emotes. Okay, ich meinte, ich kann irgendwie visieren, aber anscheinend. Du warst der Rundumschlag, okay. So, ich muss mich mit da kurz ein bisschen reingewöhnen. Final Revolution ist der da Rundumschlag, das ist gut zu wissen. Auf Dreieck habe ich einen Dash um anzufangen. Albtraumreigen ist einfach eine heftige Combo. Was also ist Spannungsangriff? Und Dash mit vielen Hits. Okay, das ist auch easy. Ja, ich habe ein bisschen alles drauf, was, äh, was gerade so rumläuft. Ja, ich fessel mal mit Asna ein bisschen durch. Aber wir müssen. Basic, habe ich eine Map? Ja. Da unten ist gar nichts drin, angeblich. Ich dash mal hier meine Items durch. Ich meinte, das war ziemlich immer das Beste, was ich machen konnte. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Waffe wegstecke. Ah, mit R2. Äh, mit L2. Ich glaube, sonst ist hier unten aber auch nichts. Ich gucke mich gerne ein bisschen rum, wenn das geht bei solchen Spielen. Äh, Komme ich doch hoch irgendwie? Nein. Okay. <lacht> Hätte es sein können. Vielleicht so. Ja, fuck. Okay, ich lasse es mal sein. Ich möchte mal ein bisschen Story weiter. Entschuldigung. Dafür sind wir ja schließlich hier, ne? Switch und ein Albtraumregen rein. War das jetzt der Dash? Nee, nicht wirklich. Nein, naja, Spannungsangriff ist ein Dash. Okay, bis jetzt lebt er. Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert so. Und Dass ich das auch ohne Hilfsprogramm von YouTube runterkriege, äh, von Twitch runterkriege danach. Eigentlich müsste es ja gehen. meinen Video-Edits kann ich die runterladen. Eigentlich. So. Und direkt auf YouTube übertragen kann ich sie eigentlich auch. Aber das will ich nur für Zuckerpopi live. Okay, das sieht cool aus. Kein Kopf. Vielleicht verändert die Singularität auch die Monsterdaten. Wir wissen nicht, wie sich die Singularität sonst noch auf das Gebiet auswirkt. Wir müssen besonders vorsichtig sein. Okay, das wäre es dann auch schon gewesen. Ich dachte, da kommen mehr. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wahrscheinlich durchs Gebiet einfach weiter. Ich hole mal kurz auf die Karte, ob wir das nächste Gebiet betreten müssen. Ja, da hinten. Und das heißt, wir werden hier raus... Und dann nochmal durch diesen ganzen Raum hier wahrscheinlich. Bevor wir dann unten hinkommen. Das Reich Elion wart. Alles klar. Ähm, für die, die auf YouTube schauen, vielleicht habt ihr es von letztem. Ah ja, der ist sogar gebackt, der heißt Styg Also eigentlich Stygische Ritter wahrscheinlich. Und jetzt heißt einfach, hm, Ritter. Ah ja, gut, ist X zum Combo Breaken. Ups. Der ist ein bisschen stärker, das ist ein Boss. Ich break den mal. Ah, hier ist ein All-Out-Attack. Den gibt's hier. Visionsschmetterling gebackt. Die Gebackten sind so viel stärker. Alle zusammen. Okay, die sind wie die Stärken. Gib ihm 50, 500 EP überhin. Nice. Äh, ja, eben. Für die, die auf YouTube zuschauen oder bis jetzt Twitch-Streams verfolgt haben vor eineinhalb Jahren noch. Ich weiß nicht. Das ist ziemlich lange her. Ich weiß nicht, ob da noch jemand zuguckt, so von da. Ich hatte da eine Facecam drin, eine Webcam. Ich müsste erstens gucken, wo die ist, und zweitens wollte ich nach gestern meinem PC nicht überlassen und habe sie deswegen noch weggelassen. Es kann aber sein, dass sie später zurückkommt. In SAO ist sie eigentlich nicht störend. Sowas wie ähm, Nonary Game fand ich jetzt nicht, dass sie irgendwie auch nur ansatzweise das dazu beitragt. Deswegen ist sie da gar nicht erst drin. Hier im SAO finde ich es eigentlich voll okay. Die stygischen Ritter sind immer ein bisschen stärker schon, das ist cool. So. Joa, genau. Ich pack mal die Schwerter weg, ich glaube. Ah, mit L3 kann ich visieren. Und mit R3 richte ich meine Kamera nach meiner aktuellen Sicht aus. Gut, habe ich das auch gefunden. Äh, da unten wäre eine Truhe. Oder oh, oben ist eine Truhe, ich sehe sie. Die ist geblockt von irgendeinem Vieh. Wahrscheinlich von dem Aufsteiger. Ja. Ich visiere den mal an. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ja, jetzt. Perfekt. Und alle zusammen. Ja, machen wir die auch noch fertig hier. Klar. Den nicht unbedingt, aber den brauche ich noch. man wir einen Schildüberzug. Okay, der blockt auf seinem Arsch. Ähm, kurz mal alles durchlassen hier, das ist nämlich recht viel mit Stärke und so. wir einen Heal-Zirkel noch rein von mir aus. Und los geht's. Okay, der ist heftig, der hat uns status Ich bin... Ach du Scheiße, oh hier, das Level 162. Ähm... Können wir uns vielleicht zurückziehen? Danke. So und jetzt. Heilen müssen wir uns nicht unbedingt. Der ist Level 160. Okay, da muss ich zuerst ein bisschen trainieren, was bis ich denke. <lacht> äh, das kann sein, dass ich das oft kann machen auch wieder. Ich glaube, das habe ich sonst auch gemacht. Mal kurz einen heilzirkel was bist du? Chaos Detector. Okay. Ah, vergängliche Stärke und schneller Schritt. Vergängliche Stärke muss ich unbedingt reinnehmen. Kann ich das Menü sortieren? Ich guck nachher. Ich will das jetzt nicht hier machen. Nicht mittendrin. Den kriegen wir klein. Der andere war gerade ein bisschen heavy. Da noch kurz das Item mitnehmen. Ja, komm. Perfekt. Okay, wir sind schon da unten, wo ich gedacht habe, wir kommen erst später heim. Wir müssen diesen Teleportstein nutzen, also aktivieren, damit wir ihn nutzen können. Das war der Stuhl, nicht ich. Äh, und ich gucke ganz kurz wegen dieser Hotbar, dass ich meine Skillpalette ein bisschen umbauen kann. Ich möchte den hier drüben haben. Erhöht Bewegungstempo, ist halt auch so. Hm. Brauche ich nicht zum Kämpfen eigentlich. Wobei Abbruchzeitraum von Angriffen nicht so meins. Nehmen wir raus. Ich weiß nicht, ob ich den noch brauche, der war dann in der letzten Story wichtig. Ja, dann ziehe ich hier einmal durch, gehe runter und dann. Was war das mit dem Chainmaster? Verlängert den Zeitpunkt für perfekte Timing. Okay, das ist gut, das lasse ich auch drin. Kann ich meine Skill-Runde so durchspielen? Und diese Steingolems, die sind immer so Schwerts gewesen. Ich glaube, Liefer hatte da die beste Waffe gegeben. Nee, sie hat ein Schwert. Asna war die, die mit der Keule gespielt hat. Ne, die hat einen Degen. Und den hat einen Rapier, genau. Du hast einen Degen, Silica und Asna. Und Liefer hat ein Schwert. Ich glaube, meines ist ein alten Schwert. Eines meiner alten Schwert habe ich dir gegeben. <lacht> kann sein. Ich kann nicht glauben, dass Tia sich ganz allein durch dieses Gebiet kämpft. Ich auch nicht. Egal, wie stark sie ist. Die Monster hier sind echt zäh. Und überlevelt. Ähm. Ich glaube, ich mache das dann mal nebenbei. Ein bisschen Farben und off spielen. Ist alles okay, Premier? Tias zukünftige Sicht muss sich wieder in ihre Gedanken drängen. Wir sollten hier warten, bis sie sich erholt hat. Ja, gut, Idee. Ja, finde ich auch. Macht Sinn. Es ist schlimm genug, dass Tia ständig gegen die Übernahmeversuche ihres zukünftigen Ichs ankämpfen muss. Noch schlimmer ist, dass Premier auch unter diesen An Auswirkungen leidet, nur weil sie Zwillinge sind. Es passiert auch immer öfter. Wie lange kann sie noch durchhalten, bevor ihr zukünftiges Ich völlig von ihr Besitz ergreift? Also was synchronisiere ich einfach gar nicht mit. Ist es vorbei, Premier? Das sah schmerzhaft aus. Ich frage mich, ob es schlimmer wird, je näher wir der Singularität kommen. Das scheint ziemlich wahrscheinlich. Vielleicht sollten sie zur Stadt zurückgehen und sich ausruhen damit. Hm? Was ist los, Silika? Monster, sie kommen von da drüben. Passt auf, Leute! Warum gerade jetzt? Sehen sie nicht, dass ein Mitglied unserer Gruppe verletzt ist? Das sind Monster, naja. Macht euch auf einen Kampf gefasst, Leute. Bleib du zurück und ruh dich aus, Premier. Es geht mir gut. Ich werde kämpfen. Aber Tias Zukunft ist voller Kummer und Verzweiflung. Ich darf nicht zulassen, dass sie ihr zum Opfer fällt. Ich werde mit euch kämpfen, um diese Zukunft zu ändern. Okay, ich verstehe. In dem Fall werde ich die Rückendeckung geben. Vielen Dank, Asna. Also gut, Leute. Es geht los. Okay. Einfach weglaufen. Ach, nee. Fuck. Fünf Stück. Fünf? Fünf. Ja, okay, die sind nicht stark. Das geht voll klar. Ja, die waren jetzt echt nicht stark. Ja. Gut gemacht, Asna. Ich glaube, das war der letzte. Danke für deine Unterstützung. Ich habe doch gesagt, dass sie die Rückendeckung geben. Gute Arbeit, Leute. Wir haben es geschafft. Ja, weil alle zusammengearbeitet haben. Geht es dir gut bei mir? Ja, alle Systeme funktionieren optimal. Tia zu helfen hat höhere Priorität. Wir müssen unsere Zeit effizient nützen. Wow, Premier hat wirklich nur eins im Sinn: Tia helfen. Wir können sie nicht einfach in der Stadt zurücklassen. Ich bin ganz deiner Meinung, wir müssen sie mitnehmen. Ja, die Quest muss weitergehen. Premier hat dieses Gefühl für Tia ganz aus eigenem Antrieb entwickelt. Das muss Tia ebenfalls klar sein. Ja, hoffe ich doch. Also, jetzt haben wir das und das nächste gibt ist dann wahrscheinlich da links der Ausgang. Ich gucke gerne, wo ich hin muss, einfach mal, dass ich es weiß. Wir haben immer noch im Stadtrand einen Ort, den wir be be besuchen müssen. Map. Wo ist Map? Map? Map? Nein? Da. Ah, also, da Jetzt habe äh, ich es gesehen. Ich würde trotzdem schon mal ins nächste Gebiet gehen, wenn das möglich ist. Einfach kurz, um einen Savepoint zu speichern. Also nicht um zu laden, aber zu saven. Weil erstens ist der Übergang ein Save. Und da drüben gibt es dann sicher wieder so ein postteil teil Eine Tödliche Geißel. Ah, das sind die Ekelviecher. Ich will die mal probieren, weil die sind heavy. Ich muss echt gucken, dass ich levele. Okay, die sind level. Ja, du bist eh schon halb tot. Ich muss halt zwischendurch ein bisschen gucken, dass ich das Level nicht verliere, weil das wäre dann kacke. Abgesehen, davon, dass ich Item Drops und so kriege, sind mir die EP dann hier halt schon ein bisschen wichtiger. Weil Rushen bringt nichts, wenn ich danach dann untergehe. Ja, und unsere LP-Rag ist viel höher als die Damage machen. Zum Glück. Ich jag mal kurz alles Skills durch. Ja, ich weiß, der haut mich. Kann ich den Kettenmeister noch sah. Ach oh fuck, mein Akku ist fast leer. Äh, ich habe einen Controller hinten, aber ich hole den gleich. So, einen Moment. Pause machen bringt ja nichts. Kurz wechseln und einstecken. Und den doch dafür einloggen, dass der alte ausgeloggt wird. So. Ja, komm, ich probiere den mal. Ich weiß, dass die recht heavy sind. Weil Steine hauen mit Schwertern ist halt. Achso, das ging sogar noch. Wie viel EP gibt er? 15 EP, wow. Also. Pff. Wir geben die. 700, okay, die lohnen sich noch. Also, ich muss eigentlich wirklich auf die roten vier geben, weil die halt überlevelt sind. Und alles andere bringt mir halt keine EP ein. Irgendwie. Also nicht, dass die schwer sind oder so, aber... Einfach mal alle reinkommen. Und ein Wechsel, weil gibt mehr Bonus. Perfekt. So, für weg. Wir gehen weiter. Ich lasse den mal. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, aber nee. Wir gehen da mal weiter... Ist das ein End? ein Pflanzen, ne ein wilder Triant, seht ihr? Doch, ich gehabt. Und die Pflanzen mit ein bisschen diese komischen Zwiebeln. Was für ein Level hat der Triant? 115. Ja komm, den pack mal. Hier ein bisschen pushen. Und alle zusammen. Ah, jetzt bin ich schon fast zu weit, aber ne, hier ist das Gebiet, das ich raus wollte, genau. Ich hoffe, das geht schon. Material Ultana Goldstück, achso. Die brauche ich doch in diesem komischen Job. Sind es bei 39 Minuten? Wenn ich jetzt hätte ich eine halbe Stunde Folge. Ich hm? hoffe, die Story geht oben weiter. Okay, das sieht übel geil aus. Okay, da ist verschlossen vom Siegel, das sieht man.